So und damit begrüße ich sehr den Professor Dr. Carsten Saft aus Bochum. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Carsten, in unserem neuen Online-Format Meet Experts and Young Heroes. Und äh, du bist heute der Experte fürs Thema Forschung. Und damit überlasse ich dir gleich auch die Bühne. Bitte schön, Carsten. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sprechen kann in dem Rahmen. Ähm, es ist schwierig, in 30 Minuten alles darzustellen und ich würde da schon unsere auf die DAH-Videos auch bei YouTube ähm, verweisen, wo mit Herrn Landwehrmeier wir das, glaube ich, bei der letzten Jahreshauptversammlung ausführlicher gemacht haben. Ich bemühe mich trotzdem und ich hoffe, ich kriege es halbwegs in den 30 Minuten hin. Ähm, wichtig vielleicht als erstes mh, einmal meine, äh, meine Disclosures, also als äh, wichtiges Zentrum für die Erforschung machen wir eigentlich bei allen Studien mit die von den Firmen durchgeführt werden. Davon haben wir persönlich erstmal nichts. Davon bezahle ich mein Personal und Räume und solche Sachen. Persönlich habe ich Vorträge gehalten, vor allem für die Firma Teva, auch früher diese, und bin einmalig jetzt auch bei einem Beratungsboard, einem Ad Board von Novartis mit dabei gewesen. Halte mich da sonst aber als Leitlinien-Autor erstmal zurück, weil man auch da eine Unabhängigkeit gefordert ist. Ja, als erstes bei, dem, bei der Einladung habe ich mich gefragt, Young Heroes, Heroes. Und ähm, da habe ich beim Duden sowas gefunden, wie jemand, der sein Leben opfert für andere, mh, solche eher martialischen Sachen. Habe dann aber hier bei dem Compendium Heroicum eine andere Definition gefunden, die mir sehr viel lieber war. Wo es um Durchhalten ging, ähm, der, auch wenn alle anderen sagen, das ist doch eigentlich Blödsinn, was du da machst, trotzdem daran glaubt, dass das wichtig ist und dass er auf dem richtigen Weg ist und Rückschläge einsteckt und durchhält und trotzdem weitermacht. Und hier werden so Leute wie Scott of the Arctic oder äh, Nelson Mandela genannt. Ähm, ich finde auch die Leute, wie der Schneider von Ulm oder die daran geglaubt haben, dass der Mensch fliegen kann, obwohl alle über sie gespottet haben und sie für verrückt gehalten haben. Oder vielleicht jetzt diejenigen, die daran glauben, dass wir doch regenerative Energien, einen öko ökologischen Wandel hinbekommen, eigentlich für die großen Helden. Und um das so ein bisschen zu unterstreichen, möchte ich anfangen, eigentlich immer zu gucken, wie es beeinträchtigt. Und ich habe hier eine, eine Arbeit ähm, aus dem Jahre 2010, wo ein Professor, Professor das erste Mal es geschafft hat, Antikörper so zu machen gegen das amyloid, das Protein, was eins der Proteine, was bei der Alzheimer als Krankheitsverursacht mit angesehen wird, zu isolieren und die in Mäusen aber gesehen hat, dass bei diesen Mäusen leider Nebenwirkungen in Form von Gehirnhautentzündungen, Ödeme, Schwellungen des Gehirns aufgetreten sind. Und wenn man jetzt mal guckt, diese Amyloid-Antikörpertherapien, wo es viele Studien mit ganz komplizierten Namen dieser Substanzen gegeben hat, wenn ich dabei ähm, da bei, bei, bei den Datenbanken gucke, wie viele Studien es ist, sind da ja ungefähr 62 Studien, also viele, viele Studien, viele davon abgebrochen aufgrund von dem oder auch Hirnblutungen, schweren Komplikationen, weshalb diese Studie abgebrochen werden mussten. Und jetzt gibt es ein ersten Antikörper, das Lecanemab. Es gab einen anderen, der fraglich war, weil man jetzt hofft, dass er tatsächlich hilfreich sein kann, die alzheimer zu verlangsamen. Jetzt ist mein Video wieder eingefroren. Ich glaube, das macht für den Vortrag nichts. Deshalb mache ich da mal weiter. Einfach weiter oder gerne Video auch aus. Wir hören, wir hören nicht sehr gut. Ohne super. Ganz genau, ich mache es mal einfach so weiter. Also kurzum, es kann manchmal länger dauern. All diese Studien, wo wir versucht haben, an der Zelle, das soll so eine Zelle sein, hier die meisten kennen die wahrscheinlich schon von meinen Vorträgen, etwas zu verändern an den Antikörpern, an, an den Rezeptoren hier außen von der Zelle oder die Aggregate hier in der Zelle aufzulösen, auch mit Antikörpern, ähnlich wie bei der Signal-Studie, haben wir das ja auch gemacht, die Signalantikörperstudie, die Mitochondrien positiv zu beeinflussen, die All diese Studien waren leider negativ in der letzten Zeit. Also ähnlich wie bei Alzheimer, Parkinson, ALS. All diese neurodegenerativen Erkrankungen gestiegen auf den Mars. Aber das haben wir immer noch nicht hingekriegt. Wie gesagt, jetzt kann es bei Alzheimer vielleicht so viel gegeben haben, das zu verlangsamen. Auch da gibt es schon erste Hirnblutung als Nebenwirkung. Aber es scheint im Großen und Ganzen zu klappen. Auch da machen wir weiter, die Produktivien-Studie. Da rechnen wir in den nächsten zwei, drei Monaten mit Ergebnissen. wirkt auch über Rezeptoren oder auch immunmodulatorische Studien, sowas wie das Lacrimod, die Ligato-Studie. Auch diese Sachen laufen alle. Trotzdem glauben wir, dass wir bei Huntington, als Huntington-Forscher noch eine andere Möglichkeit haben und deshalb vielleicht sogar bessere Chancen als bei diesen ganzen anderen Erkrankungen haben, weil wir ja wissen, woran es liegt. Wir wissen, dass es an dem Huntington-Gen liegt und dass das verlängert ist. Und das kennen Sie sicherlich, die git verlängerung die auch mit dem Erkrankungsbeginn korrelieren können, zusammenhängt. Und das ist ja das, was man auch genetisch untersucht. Und dadurch wissen wir, dass es eben an diesem Gen liegt. Und eigentlich war die Idee seit Entdeckung des Gens, dass man doch da behandeln müsste. Dann müsste man doch eigentlich eine Therapie finden können. Das ist nun nicht ganz banal. Und darauf folgen Eine interessante, wichtige Untersuchung, beispielhaft hier von einem Herrn Yamamoto aus dem Jahre 2000. Der hat bei einer Maus das Gen mit einem Schalter davor gebaut. Diesen Schalter hat der Mensch leider nicht. Aber er hatte künstlich einen Schalter davor gebaut. Und wenn er das macht und dann den Schalter macht und die Maus krank wird, und dann den Schalter wieder ausstellt, dann scheint sich die, Kranken, die Maus zum Teil wieder zu erholen mit bestimmten Sachen. Das heißt, es scheint so etwas wie eine reversible Neuropathologie zu geben. Es könnte also sein, theoretisch, wenn dieses Modell stimmt, dass man, wenn man das tatsächlich ausstellen könnte, behandeln könnte, Vielleicht noch nicht mal nur ein Verlangsamen des Erkrankungsbeginns, ein Stabilisieren, sondern vielleicht sogar bis zu einem gewissen Maß, wie weit weiß niemand, eine gewisse Rückbildung von Krankheitspathologie geben zu können. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Leider geht das bis nicht. Aber wir glauben eigentlich aufgrund dieser Überlegungen, dass Huntington fast die behandelbarste aller unbehandelbaren Erkrankungen sein kann betrifft den ed wild -Gebiet. Im Moment, wie gesagt, auch die Leitlinien sagen, wir haben keine Therapie, wir haben Medikamente mit für die Krankheit, die symptomatisch somatisch behandeln können, aber keine Therapie. so. Viele Fragen, die noch offen sind, zum Beispiel somatische Instabilität, dass es im Kopf, selbst im Gehirn selbst zu einer Verlängerung kommt, die, die unabhängig von dem im Blut ist, wo wir noch überlegen, wie wir die behandeln. Das ist eine exon 1 pathologie also gerade dieser Bereich, wo die CAGs sind, das Exon. 1 und von manchen der Therapien, die wir jetzt im Moment untersuchen, gar nicht richtig erreicht wird und nur zum Teil erreicht wird, sagen wir so. Also viele noch offene Fragen, auf die ich in dem Video auf der DRH-Sitzung deutlich eingegangen bin. Das, was wir überlegen, ist eben eine Gene-Silencing oder Hunting-Teen-Lowering vielleicht besser Therapie zu machen. Und dazu gibt es verschiedene Ansichten. Und ich hier dieses ähm, Dia von der Sarah sie relativ gut als Überblick. Wenn man sich wieder vorstellt, dass das eine Zelle ist und das blaue ist der Zellkern, dann haben wir da drin unsere 46 Chromosomen. der Vereinfachung halber sind jetzt nur das eine Chromosom, Chromosom 4, mit der CAG, Verlängerung der genetischen Veränderung dargestellt. Und immer, wenn ein Protein gebraucht wird, das ist das Hunting-Team-Protein, dieser Knäuel, immer wenn dieses Protein gebraucht wird, dann wird der Abschnitt vom Gen abgelesen, den ich dafür brauche. Ich brauche in einer Zelle sind alle Informationen des Körpers, ich brauche aber nicht. Alle Proteine tatsächlich im Gehirn keinen Fußnagel haben, zum Beispiel. Deshalb wird der Band nicht abgelesen. Das Huntington-Protein wird abgelesen, wenn das gebraucht gibt es eine Messenger-RNA, eine Botschafts-RNA, eine Kopie praktisch, eine Blaupause, und die geht aus dem Zellkern raus und daraus entsteht das Huntington-Protein. Und das können wir seit kurzem messen. Das messen wir da hinten, ob das wirklich weniger wird. Das ist die. Idee, da weiß man aus Tierversuchsuntersuchungen, wenn man das schafft zu reduzieren, hofft man, dass die Krankheit langsam unbehandelbar wird. Und dazu gibt es verschiedene Ideen. Fünf, sechs verschiedene Ideen, es kommen immer welche dazu, es gibt noch sehr viele andere Sachen. Fünf, sechs, die im Moment verfolgt werden. Und welche davon die beste ist und wirklich mh, am besten funktioniert, kann, glaube ich, im Moment kein Mensch sagen. Weil genau das Gegenstand der Forschung ist im Moment. Und da kann es noch viele Rückschläge geben und da müssen wir noch durchhalten. Und ähm, dazu möchte ich kurz darstellen, wo wir da sind. Eine Möglichkeit sind die sogenannten kleinen Moleküle, small molecules, die man herausgefunden hat, dass sie in die mRNA-Struktur hineingehen und gerade bei diesem mechanismus Splicing hier die Reifung der mRNA dort einsetzen, Soloexon dazwischen gesetzt wird, was dann... Falsch erkannt wird und dadurch diese mRNA abgebaut wird und deshalb das Protein nicht mehr hergestellt wird. Dazu gab es zwei Firmen. Das war eine war Novartis und das andere ist PTC. Novartis musste abbrechen aufgrund von Nebenwirkungen. PTC-Studie läuft derzeit erste Teilnehmer Wochen das Medikament. Die iRNA, e Interference RNA, ist auch ein kleines Stück RNA, eine anders aufgebaute RNA, wie man hier sieht, die mehr regulatorische Mechanismen hat und eher dafür sorgt, zu regulieren, wie häufig das abgelesen wird. Diese e RNA geht nicht von alleine in die Zellen hinein, sie geht nicht durch die Blut-Hirn-Schranke wie die Tablette oder der Saft von novartis das tat, sondern muss in einem Virus verpackt werden und dieser Virus geht dann als Vehikel an die Zellen heran, setzt sich dort an die Zelle und wird freigegeben und kann das dort regulieren. Das ist eine DNA-Kassette und die produziert dieses iRNA nach Vorstellungen lebenslang, zumindest für die Zeit. Das heißt, es wäre eine einmalige Operation mit einem Bohrloch, mit einer Injektion ins Gehirn, also auch ähm, durchaus invasiver, ähm, die dann diese IRNA freisetzt und dadurch das Hunting Team Produktion reduzieren. Das ist die Firma Unicure vor allen Dingen, die dort das untersucht, wo die ersten 26 Teilnehmer in den USA und 15 Teilnehmer noch nicht ganz voll ähm, untersucht werden. Auch da gab es Nebenwirkungen, kann man auch bei Bus sehr gut nachlesen, mit Ideenbildungen, auch mit Übelkeit, Erbrechen von m, drei Teilnehmern die sich jetzt gebessert haben und jetzt geht es weiter, die dann für längere Zeit, ich glaube vier Jahre, untersucht werden und beobachtet werden, ob es hilfreich sein kann. Am längsten arbeiten wir bei den Antis, an den Antisens-Polidonukleitiven, diese ASO abgekürzt, das sind kleine DNA-Schnipsel und die setzen sich komplementär praktisch auf die RNA drauf, blockieren das, wie Lego setzt sich dazu drauf und dadurch wird es nicht abgelesen. Dazu gibt es zwei Firmen im Wesentlichen, die das im Moment untersuchen: Roche, die es von Ionis abgekauft hat, und die Firma Wave, auf die ich gleich ein paar Ergebnisse darstellen kann, wo es auch bei der Roche-Studie jetzt eben den Nebenwirkungen und Schwierigkeiten gab, auf die ich versuchen will, gleich kurz einzugehen. Okay, also auch schon im Ansatz: Tabletten, Operation, eine intratikale Spritze, eine Spritze ins Nerven. große Unterschiede von den Ansätzen. Ein anderer Ansatz, eine andere Schwierigkeit ist, dass wir ja zwei Allele haben. Wir haben einmal das gesunde Allel vom gesunden Elternteil und das verlängerte Allel vom erkrankten Elternteil. Und viele dieser Ansätze können das nicht unterscheiden, sind nicht allelselektiv. Man glaubt, man hat Leute gefunden, die Zufall, dass die nur ein Allel haben. Man glaubt, dass man 50 Prozent reduzieren kann, also nur ein bisschen, ohne jemanden zu schaden, ohne dass es zu wenig ist. Tierversuch, wenn man beide Allele ausschaltet, stirbt die Maus in der Embryonalphase. Das scheint also nicht gut zu sein. Und gerade für die Entwicklung des Tieren scheint das sehr äh, wichtig zu sein, das, das Protein. Mhm. Wir haben gerade eine erste Frage rein, jetzt gerade nicht zu der Seite. Möchtest du erst noch zu Ende machen oder war die zu Ende? Die wäre jetzt hier zu Ende, glaube ich. Okay, also eine, eine kurze Pause und zwar das, was du gerade auch vorgestellt hast, die Studien, die aktuell laufen, ähm, genau, da kommt schon die erste Frage von Julia herein und sie möchte wissen, gezielt jetzt zur virusbasierten Therapie, aber vielleicht zu allen anderen auch, ist ihre Frage, ist die für Erkrankte oder auch für asymptomatische Genträger zugelassen? Es ist unterschiedlich im Moment. Die meisten Studien sind für Patienten in frühen Erkrankungsstadien. Ähm, es wollen auch häufig Patienten teilnehmen, die schwerer erkrankt sind, ähm, die dann fragen, warum darf ich nicht teilnehmen? Das hängt auch damit zusammen, dass man absolut einwilligungsfähig sein muss und absolut verstehen muss, dass man sich auf ein Experiment einlässt und was auch Nebendoppelungen machen kann, was auch schiefgehen kann. Und deshalb sind es Studien, die in der Regel mit Patienten stattfinden, die sehr, sehr frühe Symptome haben. Bei zwei Studien, bei der PTC-Studie und bei der jetzt angekündigten Folgestudie mit dem Antisens sollen auch Leute teilnehmen können, die noch keine eindeutige Diagnose haben, die so ein Protomalstadium sind. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf rein. Ähm, auch das ähm, hat bestimmte Bedingungen. Alles ähm, klar. Danke erstmal, Carsten. Und danke für die Fragen. Gerne weiter Fragen stellen. Das ist vielleicht etwas Generelles. Alle Studien haben immer bestimmte Hin und Ausschlusskriterien. Diese Pharma-Studien kann nicht jeder mitmachen, der gerne mitmachen möchte. Das hängt damit zusammen, dass man teilweise guckt, was gibt es denn, was weiß ich, aus den Vierversuchen vorher zu den Präparaten und kann es vielleicht irgendeine Schädigung machen. Und dann dürfen Leute, die dort schon Vorerkrankungen haben, nicht mitmachen. Und es liegt auch daran, dass ich relativ Patienten in einer Studie aufnehmen möchte. Und nicht welche, die vielleicht viel schwerer erkrankt sind als die anderen, weil es dann hinterher sein kann, dass ich unterschiedliche Gruppen habe und das hinterher gar nicht mehr vergleichen kann. Deshalb sind die Bedingungen, da gibt es für jede Studie mehrere Bedingungen, meistens sehr, sehr streng, die können aber immer ein bisschen unterschiedlich sein. Okay, das haben wir gesprochen und weiter zu Studien generell, vielleicht auch, das kann man bei Wikipedia auch schön nachlesen, es gibt verschiedene Phasen einer Studie. Das so Verständnis auch wichtig. Es gibt eine Phase 1, das ist meistens gesunde Freiwillige, die sich das erste Mal in der, in der Firma häufig oder bestimmte Institute, die das durchführen, das erste Mal das Medikament nehmen, nachdem man es ein Tier genommen hat und vielleicht beschreiben können, die haben, wo auch so Aufnahme des Medikaments, Pharmakologie, Kinetik, wie verteilt es sich im Blut, viele Blutabnahmen, EKG-Untersuchungen und so weiter gemacht werden. Dann eine Phase 2. Das ist erstmal Patienten, wo es aber auch wesentlich um Aufnahme, Resorption, Nebenwirkungen geht. Das sind meistens kleinere Studien mit 50 bis 200 Teilnehmern, die sehr intensiv dann viele andere Untersuchungen haben, häufig kommen müssen ins Studienzentrum, wo es erstmal um Nebenwirkungen, weniger um Wirkung geht. Und Phase 3 ist dann die, wo es um die Wirkung geht und um die Zulassung, wo man einen bestimmten Endpunkt haben muss und sagen muss, das möglich ich als und verändert haben. Nur wenn das klappt, ist die Studie positiv, auch wenn sich 20 andere positive Sachen gezeigt haben. Deshalb muss man wohl überlegen, was man untersuchen möchte, was einfach ein statistisches Problem ist, dass es immer zufällig sein kann, dass man etwas positiv wird und vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Deshalb muss man diesen Endpunkt vorher genau wählen. Phase-2-Studie kann es viele geben. Es gibt Präparate, die drei, vier, fünf verschiedene phase zwei studien haben, weil man erst in der Dosierung gemacht hat, in etwas niedrigere und dann anders geguckt hat. Also, das ist ein. Okay, die Small Molecules haben bei eben schon gesagt. Novartis, das Plan leider Abbruch. Man wusste vorher von den Tierversuchen schon, dass es eine Polyneuropathie gibt und ähm, dass es eine Schädigung der Nerven geben kann. Und das hat sich leider nach ein paar Wochen schon ergeben, sodass man das nicht weiter verfolgen kann und dieses Medikament, wenn man es Jahre oder Jahrzehnte nehmen kann, das nicht möglich ist. Die PTC-Tablette läuft im Moment, habe ich gerade dargestellt. Die e RNA, das sind die Operationen der Firma Pure, Wie gesagt, auch da gab es Nebenwirkungen in der Hochdosisgruppe. Da werden die, die wird jetzt aber weitergeführt, auch bei hd was, glaube ich, gut nachzulesen. Und es gab eine Pause, welche drei Patienten ins Krankenhaus bringen mussten. Jetzt aber wieder allen wieder gut geht und die Studie weitergeht. Antisens-Oligonukletide Firma Ionis oder Roche und die Firma Wave. Wave ist alle selektiv, Ionis-Roche ist nicht alle selektiv. Das ist auch nicht ganz neu. Hier habe ich einen Hunting-Kurier aus 1950, der schon die antisens Oligonukleotide beschrieben hat. Schon da hat man gehofft, dass das bald kommt. Leider hat es noch sehr lange gedauert, weil diese kleinen dna schnitte die man ins... Gewebe gespritzt hat, sofort abgebaut worden sind. Die waren sofort wieder weg. Also musste man sich chemisch verändern und hat sie stabilisiert. Dann waren sie aber zu groß, sind nicht in die Zelle reingekommen. Und dann hat man das wieder. Und dann hat das Immunsystem sie erkannt und hat gesagt, oh, da ist ja was Fremdes und hat es Immunreaktionen gegeben. Und jetzt mh, gab es eben die ersten Studien beim Patienten. Wenn man das vorher beim Tier versucht hat, dann hat man Überleben und auch Motorik verbessert gesehen. Und so gab es eine erste Studie von der Firma Ionis im Jahre 2015, 16 begonnen, mit fünf verschiedenen Dosierungen. Man sieht das hier, wo man die Leute viermal, einmal im Monat behandelt hat, die Teilnehmer, 46 Teilnehmer, hochrangig publiziert, weil es viele Hoffnung gab. Es gab damals in den ganzen, auf sozialen Medien das Antwort, das war praktisch, weil man gesehen hat, dass in dem. Wasser, das Huntingtin-Protein, dieser Knäuel dort hinten, wenn man das bei Placebo-Patienten hat, die also Wasser sozusagen gespritzt bekommen haben im Vergleich zu den Dosierungen, die jetzt zunehmen, das Huntingtin-Protein reduziert wurde. Also, es hat das gemacht, was es machen sollte. Es hat das Huntingtin reduziert und das war erstmal ein Durchbruch, dass das überhaupt funktioniert hat. Und dann alle Studien mit den 120 Milligramm weitergemacht, aus der Überlegung, dass es ja gut ist, eine hohe Dosierung zu haben, die sich gut im Gehirn verteilt und dann auch tatsächlich am besten wirken kann. Man hat auch gesehen, dass sich der Motorscore, die motorische ähm, Untersuchung, wo man so die Schwere der Erkrankung versucht, in diesem Motorscore abzubilden, teilweise, weil es wird des Hunting-Teams sogar um fünf Punkte gebessert hat. Also es sah so ein bisschen so aus, als wenn sich tatsächlich sowas wie der Yamamoto bei seinen Mäusen da beschrieben hat, ergeben könnte, was hier eine Korrelationsanalyse ist. Das ist kein Beweis, das ist ein Hinweis, das muss absolut nicht richtig sein und gilt deshalb nicht als Beweis. Aber es waren erstmal Sachen, die ermutigt waren. Man hat aber auch schon gesehen, dass das Neurofilament eine Substanz, ein Eiweiß, was erhöht ist im Nervenwasser, wenn Nerven geschädigt werden, schon in hohen Dosen erhöht war. Und auch dosisabhängig gesehen, je höher die Dosis war, umso weiter haben sich die Ventrikel, die Hohlräume im Gehirn erweitert bei diesem Patienten. Man hat aber gedacht, na gut, es macht nichts, es geht dem Patienten gut, wir machen das trotzdem weiter und hat dann mehrere Studien gemacht, allem drei Studien schon gleich gemacht, ähm, die Generation hd also 1 studie mit ungefähr 800 Teilnehmern, wo man das dann gleich untersucht hat, weil man sofort ein Medikament eigentlich machen wollte und so zuversichtlich war, dass das klappen könnte und hat diese 800 Teilnehmer haben 120 Pillen, äh, äh, 260 Leute alle acht Wochen, 120 Pillen äh, alle 16 Wochen oder bekommen, aber Leider mussten wir diese Studie abbrechen, weil es leider statt einer Verbesserung zu einer Verschlechterung gekommen ist bei den Teilnehmern, die mitgemacht haben in der hohen Dosis. Man sieht hier die blauen, diejenigen mit der hohen Dosierung und man sieht, die sind in diesen schlechter als die grauen, das sind die Placebo-Leute und die Orangen hier, das sind die mit dieser mittleren Dose alle 16 Wochen, die sind vielleicht ähnlich, die sind schlechter. Denn letztlich hat man eher Geschadet als zu helfen. Das ist natürlich fatal, das möchte niemand. Vollkommen klar. Und man sieht hier nach 69 Wochen hat man dann die Studie gestoppt, weil es eben diese Verschlechterung gab. Und was man eben auch sieht, dass die Hohlräume im Gehirn bei der hohen Dosis viel weiter geworden sind als bei Placebo. Auch wenn Placebo aufgrund der Erkrankung werden sie weiter und verändern sich im Laufe der Zeit. Aber das war bei der hohen Dosis, Dosis abhängig eben weiter. Und das scheint so etwas wie ein Hydrocephalus, einen Wasserkopf praktisch zu geben. Hier sieht man diese Hohlräume, das weiß hier, und die hat jeder Mensch im Gehirn. Und diese Hohlräume fließt das Nervenwasser und umspült das Gehirn, ernährt das Gehirn, versorgt das Gehirn auch ein bisschen mit ähm, Immunreaktionen, solche Sachen. Und da scheint es so zu sein, dass diese Ventrikel weiter geworden sind, dass das Nervenwasser durch eine Nebenwirkung dieses Antisens sein kann, dass das Nervenwasser nicht richtig resorbiert wird, nicht richtig aufgenommen wird. Da werden am Tag 500 Milliliter hergestellt, die auch resorbiert werden. Und dass das einen Stau gemacht hat und dann aufs Gehirn drückt und diese Verschlechterung macht. Dass das zumindest eine von vielleicht auch Nebenwirkungen noch mehr denkbar sein kann. Und dass das der Verschlechterung geführt hat, obwohl das Huntington-Protein im Nervenwasser gut reduziert wurde von dem Präparat und diese ganze Dosierung scheint dosisabhängig zu sein, da hat man jetzt viele Zwischenanalysen gemacht und Nachanalysen und da sieht man, dass das ein bisschen dosisabhängig ist, und wenn in den niedrigen Dosierungen nicht so sehr zu den Erweiterungen und den Proteinerhöhungen gekommen ist, das Huntington aber trotzdem reduziert wurde und die Frage ist, ob das vielleicht sogar mit, der, mit dem Huntington-Funktion zusammenhängen könnte, letztlich hat man in einer explorativen Post-Hoc-Analyse, das heißt, dass eine Analyse, die man nicht mit, ähm, vorher machen kann, das kann Zufall sein, ähm, gesehen, dass es vor allen Dingen bei jungen Patienten unter 50 Jahren mit einem niedrigen Cap-Score, das ist so eine Mischung zwischen Genetik und Alter, nicht unbedingt schädlich war in der niedrigen Dosierung, was jetzt dazu geführt hat, dass es eine Folgestudie gibt, die demnächst anfängt, wo man mit solch einem cap man rechnen, indem man das Alt, dass die CRG minus 33,66 rechnet, die man hat und das mal alter nimmt, dass Leute in 400 bis 500 bis CAP scores teilnehmen können, die unter 50 Jahre sind, die aber noch gar nicht unbedingt eindeutige Symptome haben. Wo man aber eben sehen will jetzt, ob sich diese Verschlechterungen hoffentlich nicht ergeben, dass es nicht aus ob dort die Verschlechterungen gibt. Auch wenn das dosisabhängig ist und man jetzt die Dosis mit nur 60 oder 100 Milligramm alle 16 Wochen macht. Man hofft natürlich, dass das nicht eintritt dass man trotzdem helfen kann. Letztes, die Antisens von WAVE, alle selektiv. Das funktioniert so, dass man dort eine Veränderung im Gen vor dem hat, sogenannte SNPs, die, die können, die aber nicht alle Patienten haben, nur 40 bis 70 Prozent, je nachdem, welchen man da hat. Da hat es leider bei den ersten SNPs gar keine Veränderung gegeben. Der dritte Snip wird gerade untersucht. Wäre der Vorteil, dass es Allel selektiv ist, nimmt nur das verlängerte Allel unterdrückt. Auch da werden gerade in Phase 2 Studierosen auch Nebenwirkungen gemacht und die geht gerade weiter, man gefunden, dass das Hantin reduziert werden kann und dass es bis dato gut verträglich war. Da haben wir bis jetzt alle nur eine Dosis gekriegt und die Phase der Studie mit wiederholten Gaben geht noch aus. Das ist nicht alles, das sind noch viele andere Firmen, die in nächster Zeit vielleicht auch noch Produkte pr präsentieren und auch noch untersuchen wollen. Das ist ein kleiner Überblick und wo immer wieder hd bus ich immer wieder hinweisen würde und eben auch die Schwierigkeiten darstellen. Vielleicht in diesem Grunde das, was ich noch ergänzen möchte. Die Frage ist ja, wann stellt man die Dialog? Das war eben, glaube ich, schon bei der Zwischenfrage. So ein bisschen ist ja auch schon die Sache, wir stellen im Moment die Diagnose, wenn wir anhand dieser motorischen Skala 99 bis 100 Prozent sind, dass jemand Symptome der Erkrankung hat. Und da kann es viele kleine Veränderungen vorher geben. Die kann es aber auch bei Leuten geben, die noch gar keine, die gar keine Mutation tragen, die vielleicht einfach Veränderungen haben aufgrund von Sehenscheiden, Entzündungen oder so etwas. Das heißt, das kann unspezifisch sein. Wir wissen aus den Studien von Track und Enroll, Predict und die, das ist, dass es zwölf bis 15 Jahre vorher Veränderungen geben kann im Kernspin, Konzentrationsveränderungen, Veränderungen, auch psychiatrische Veränderungen, Reizbarkeit, Depressionen häufiger auftreten kann, als das das in der Allgemeinbevölkerung überhaupt auftreten kann, wo man aber noch keine Diagnose draufstellen kann, dass das dann so ist. Ähm, Neurofilament scheint sogar 24 vorher erhöht zu sein als eins der ersten Marker, Sarah Freese jetzt gefunden hat. Das gibt eine Protomalphase, was jetzt mit einem neuen Stadium 1 vorgeschlagen von der Sergio ähm, diagnostiziert werden soll, wo jetzt wir natürlich irgendwann in diesen frühen Bereich gehen möchten und dort Studien machen müssen. Ich persönlich glaube, es ist wichtig, erstmal Leute zu untersuchen, die tatsächlich leite Symptome haben, sonst könnten wir auch diese Verschlechterung nicht feststellen. Auch wichtig ist, dass wir Placebo-Leute haben. Auch das ist, glaube ich, deutlich geworden aus der Studie, sonst könnte man diese Verschlechterung gar nicht feststellen. Aber wenn es mal ein Medikament schaffen sollte, dass es tatsächlich Wirksamkeit nachweist, dann ist es natürlich sehr, sehr gut früher anzufangen. und wird den Ausbruch der Erkrankung zu wann Das das letztendliche Ziel. Man wird es aber auch davon abhängen, wie gut verträglich das ist. Weil man dann sicherlich auch abwägen muss, wenn es schwere Nebenwirkungen geben kann, muss man Risiko und Nutzen abwägen können, etwas was zurzeit noch nicht können. Um diesen Prozess mitzumachen, möchte ich alle bei der Enroll oder HD Clarity Studie mitzumachen, wo es genau um diese Vorarbeiten geht, damit wir sehen, was verändert sich frühzeitig und wann fängt man solch eine Studie an, wo man eben solche Datenbanken hat und das eintragen kann, was hat man für Beschwerden, was verändert sich. Und in der Clarity-Studie eben auch zum Beispiel das Neurofilament untersucht wird, was eben schon sehr, sehr früh verändert ist, ähm, um irgendwann mal einen Marker zu haben, damit wir wissen, wann fangen wir mit der Studie an, mit dem Präparat an, das sind die Vorarbeiten dafür. Und damit möchte ich mich bedanken. Ja wunderbar, ganz herzlichen Dank Carsten für diesen äh, Überblick und die Einblicke in die Studien und die Forschungsarbeiten, die da getan werden. Das war sehr hilfreich, denke für alle zum Verstehen erst nochmal. Ähm, es gibt ähm, zwei Fragen aktuell und zwar die eine geht nochmal in Richtung mit ein Ausschlusskriterien und zwar fragt Justine. Gibt es ein Alter, wo man sagen kann, dass man an Studien teilnehmen kann? Ab 18, glaubt Sie? Ja. Oder auch nicht teilnehmen kann. Sorry, nicht teilnehmen kann. Also ähm, im Moment ist es für die meisten Studien so, dass man einwilligungsfähig und geschäftsfähig sein muss. Das heißt ab 18. Ähm, man hat es eben vielleicht schon gesehen, bei der Roche-Studie ähm, ist es jetzt so, dass man ähm, ab 25 Jahren das macht, wo, wo man sagt, wo man das begrenzt hat, um die Studienkollektiv möglichst ähm, homogen äh, zu machen. Ähm, das heißt, das kann in einzelnen Studien noch anders sein. Es ist im Moment in der, ähm, in der Community eine Diskussion, wie das ist für Jugendliche, jugendliche Patienten, ähm, wo, wo man eben äh, auch überlegt, was ist denn, wenn wir da mal was finden, dann müssten wir wieder behandeln. Das hat noch Fragen, weil das Huntington-Protein ja auch was mit Entwicklung des Gehirns zu tun hat. Ist das gut? Ist das gefährlicher? Und ähm, wie häufig sind diese Kinder, die krank sind, überhaupt? Können wir überhaupt mit Kindern? Haben wir das überhaupt so häufig, dass wir überhaupt sinnvoll irgendeine Studie machen können? Wo man dann, wenn man Medikamente hat, auch überlegt Kinder und Jugendliche. Ähm, auch das wird diskutiert. Ähm, Im Moment glaube ich, ähm, schwierig, weil es einfach extrem selten ist. Und wir glaube ich erstmal sehen müssen, ob wir tatsächlich ein Präparat finden, was gut verträglich ist und ja. was vielleicht einen Effekt hat. Prima, danke. Äh, in Ergänzung noch eine Frage von Kevin. Und wer äh, möchte wissen, inwieweit werden Umwelteinflüsse wie Lebensstil, Wohnort und so weiter in die Forschung, Forschungsergebnisse eingebunden? Sehr gute Frage. Also gerade bei den bei der Aufteilung, wo man sieht diese, diese, Repeats, wie viel Einfluss sie auf den Erkrankungsbeginn haben, sieht man, dass das eine Riesenstreuung ist. Man kann also jemanden nicht anhand einer bestimmten Repeat sagen: Für dich wird das so und so sein und dann und dann wirst du erkranken. Da gibt es zwar Mittelwerte, aber es gibt auch Streuungen von 30, 40 Jahren. Und wenn man Geschwisteruntersuchungen auch wohl und solche Sachen, wenn man viele Daten hat, untersucht, Geschwister, ähm, Zwillinge, guckt, dann scheint es so zu sein, dass etwa 50 Prozent dieser Varianz durch Gene und 50 Umweltfaktoren bedingt sind. Umweltfaktoren sind sehr schwierig zu untersuchen, und, weil es einfach so viele gibt. Und ein Teil davon wird in der Enroll studie zum Beispiel abgefragt. Man wird zum Beispiel dort auch gefragt, geht man eher auf dem Land oder in der Stadt. Man wird gefragt, ob man raucht, ob man Alkohol trinkt, ob man, ob man irgendwelche Drogen nimmt. Ähm, auch die Frage zu. Kaffee oder Cannabis vielleicht zwar hilfreich sein, wird durchaus diskutiert oder schädlich, andere Sachen. Das ist alles im Moment unklar. Eine der wenigen Sachen, die wir sagen können, wo wir auch in den Leitlinien, die man sich runterladen kann, versuchen, darauf einzugehen, jetzt auch von so einen Blog haben, als Experten, wo wir Tipps zur Lebensführung geben, ist, dass aktive sich Aktivität hilfreich zu sein scheint. Man hat auch dort äh, Tierversuche gemacht und, hat eine Maus praktisch einen grauen Kasten gesetzt und immer das Futter in die gleiche Ecke gelegt, also so ein Couch potato typ so wie ich das bin, so ein bisschen. Oder eben ähm, andere, die eher aktiv sind, die in der, Käfig suchen mussten, das Futter versteckt haben, klettern mussten. Ein Rieseneinfluss, das macht auch bei vielen anderen neurodegenerativen Erkrankungen, wie bei Alzheimer oder Parkinson, scheint es gut zu sein, körperlich aktiv zu sein. Ähm, und das, ähm, das ist eine Studie, auch die australische, neuseeländische Studie, die das ähm, die das gezeigt hat, die wir in Europa nicht bestätigen konnten, weil wir in Europa anscheinend alle aktiver sind als die Australier. Ähm, ein Hauptergebnis der Studie. Äh, ähm, das scheint gut zu sein. Viele andere Sachen kann man nicht sicher sagen. Da gibt es Hinweise. Wahrscheinlich ist es gut, aktiv zu sein. Äh, Vitamine, Konsum q 10 Kreatin, Lachsöl, alle diese Sachen ähm, haben wir früher auch empfohlen, weil sich die Mitochondrien hilfreich sein könnten. Haben jetzt aber sogar Daten, dass das Gegenteil bewirkt, wenn ich die Mitochondrien anheize, vielleicht da mehr freie Radikale als äh, Schutzhabe Vitamin C, solche Sachen vielleicht als radikale Finger, könnten hilfreich sein. Gesicherte Daten gibt es dazu leider nicht. Okay. Würde ich aber auf die Leitlinien verweisen, wo ja. wir so einen kleinen Abschnitt dazu haben. Sehr gut, danke. Okay. Ähm, dein Bild flackert gerade wieder ein bisschen und ich sehe, du sprichst, aber ich höre dich nicht mehr. Bist du noch da? Ich sage immer nichts. Ah, okay, dein Bild flackert und du sie du nicht so sprechen würdest. Okay, ich habe noch eine Frage von Kiki, die nehmen wir noch rein. Und zwar fragt Kiki, kann man die Biomarker vorher messen, um zu unterscheiden, ob psychische Probleme das Frühstadium der handhinkenden Krankheit sind oder ob sie anderer Natur sind? Eine ganz tolle Frage. Finde ich sehr, sehr gut. Gegenstand von Forschung und Diskussion natürlich. Und das ist eigentlich genau das, was man versucht, was man versucht hat, hier, in einer Analyse von vielen, vielen tausend Datenpunkten zu untersuchen und hat eben hier diesen Biomarker. Das ist das, was Kiki meint, Biomarker, also vorwerte Und in der Analyse ist rausgekommen, dass man das Volumen, also eine Kernspin-Volumetrische Untersuchung, das ist nicht unbedingt das, was man hinkriegt, wenn man zum Niedergelassenen Radiologen geht und eine Kernspin-Untersuchung macht, sondern es sind wissenschaftliche Untersuchungen, sehr eng, kleinen, dünnschichtige Kernspins, wo dann das Volumen bestimmter Hirnareale ausgerechnet wird, eben hier das Podatum Areale, die bei der Huntington-Erkrankung früh betroffen sind. Und das scheint im Moment der sicherste, stabilste Marker zu sein, wenn man sieht, dass sich das verändert, auch in der longitudinalen Untersuchung, dass man dann sagen kann, da sind Veränderungen und das scheint tatsächlich ein Stadium 1 der Erkrankung zu sein. Und das ist eben nicht behavioral data, behavioral data also ähm, psychische Veränderungen, weil die können ganz unabhängig davon auftreten und vielleicht mh, auftreten, weil ich mehr Belastung habe als andere Leute aufgrund der Erkrankung in der Familie. Und dann kann eben jemand auch eher mal depressiv einbrechen, heißt aber nicht, dass er dann schon Huntington hat. Das ist dann behandelbar. Das ist eine Depression, aber nicht die Huntington-Erkrankung. Das, was hier noch diskutiert wird, sind die Neurofilamente. Das ist grundspezifisch, ist auch nach einem Boxkampf zum Beispiel erhöht. Der Kollege, der das mit untersucht hat, hat gesagt, er kann anhand der Neurofilamentwerte vorhersagen, sagen, wer den Boxkampf verloren hat, also sind unspezifisch, aber sie scheinen eben auch im Rahmen der Huntington-Erkrankung schon recht früh erhöht zu sein und könnten hier noch Ergänzen zukommen, wenn sich das bestätigt, dieser Ergebnis bis jetzt im Moment noch ein bisschen zu unsicher, aber zum Beispiel die Kreative-Studie könnte es sein, dass das mal etwas wird, was noch dazukommt und dass dann diese Biomarker, die Neurofilament YKL 40 das ist ein anderer Sachen, Vielleicht mit dazukommen und man dann darüber auch sagen kann, jetzt habe ich ein biochemischen, ein Biomarker-Stadium der Erkrankung, wo ich aber selbst noch gar nicht merke, dass ich krank ist. Und dann macht natürlich der Gentest auch Sinn. Und wenn wir dann eine Therapie hätten, dann, man dann dort wahrscheinlich der beste Zeitpunkt wäre, um eine Therapie anzufangen. Prima. Danke für die Einblicke und Ausblicke, die wir an dieser Stelle haben. Damit stoppen wir das erstmal hier.